Bei 95% der Betriebe führen fehlende Mitarbeiter zu extrem teuren Stellenanzeigen, weil jeder Strohhalm zählt. Kundenunzufriedenheit, weil sie Termine nicht halten können und super schlechte Stimmung im Team, weil einfach alle überlastet sind. Aktuell tummeln sich super viele Personalvermittler am Markt, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Und oftmals groß abkassieren, aber nicht liefern. Ich finde, das ist keine Grundlage für ein erfolgreiches Wachstum und Zusammenarbeit. Mein Name ist Ann-Kathrin Dahlhaus, Tochter einer Schreinermeisterfamilie und ich habe die mehrfach erprobte Meistermarke gegründet. Und Handwerksbetriebe, so wie ihres, am Markt so attraktiv zu positionieren, dass die guten Leute in die Tür einrennen werden. Wie soll das funktionieren? Hier ein kurzer Einblick in meine Erfolgsformel. Mit einer Außenwirkung, sodass Ihre Konkurrenz weit hinter Ihnen bleibt. 100% ohne bezahlte Werbeanzeigen, mit einer Strategie, von der Sie lange profitieren, einen individuellen Fahrplan, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, mit meiner professionellen Umsetzung, weil ich finde, Ihre Zeit ist sehr kostbar. Denn das Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, ein gut gelauntes, vollbesetztes Team, das für Ihren Betrieb richtig brennt. Projektanfragen von Kunden, die Ihre Arbeit wertschätzen. Für Sie mehr freie Zeit für die wichtigen Dinge. Wenn das interessant klingt für Sie, dann lassen Sie uns 15 Minuten ganz unverbindlich telefonieren und herausfinden, ob ich auch Sie unterstützen kann. Einfach Termin aussuchen, eintragen und ich rufe Sie zurück. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.